Ich möchte in MEDIS eine T-Kontoaufgabe machen, in dem Schüler hier mit Drag-and-Drop entsprechend Buchungen im T-Konto machen können. Dementsprechend habe ich hier unten die Felder und die kann ich hier dementsprechend reinziehen. Ich habe hier mehr zur Auswahl, als ich eigentlich bräuchte, damit ich hier auch ein bisschen mehr Schwierigkeit reinbringe und kann dann dementsprechend dann hier auch eine digitale Buchhalternase machen, wo der Schüler dann die entwerten muss. Und am Schluss wird mir das Ganze dann angezeigt und ja, in diesem Fall habe ich hier alles richtig gelöst. So, zunächst versuche ich mal ein T-Konto als HTML-Tabelle abzubilden. Damit ist aber schon relativ klar, dass diese Barrierefreiheit nicht zu 100% gewährleistet werden kann, weil ein T-Konto eben keine Tabelle ist und ich zum Beispiel die Überschriften dann nicht so klar definieren kann. Aber ich kann es zumindest weitestgehend machen. Und zwar habe ich hier mit den Kopf des T-Kontos, das heißt eben soll haben unter der Mitte des T-Konto, dann habe ich hier Buchungszeilen, in diesem Fall habe ich jetzt hier eine, aber da kann ich dann mehrere hinzufügen. Noch die letzte Buchungszeile, das ist der einzige Unterschied, dass ich eben den unteren Rand hier noch ein bisschen verstärke, als Abgrenzung dann zur Summenzeile. Und zumindest Mebis bestätigt mir hier, dass es eben keine Probleme bei der Barrierefreiheit gibt oder zumindest keine gefunden worden sind. Ich füge dann in Mebis eine neue Aktivität hinzu. Da ich eine HTML-Tabelle benutze, schaltet H5P aus und ich nehme die Aktivität Test. Dann füge ich hier einen Namen hinzu. Den Rest lasse ich erstmal und dann gehe ich auf Speichern. Ich gehe auf Testinhalt bearbeiten, gehe auf Hinzufügen und wähle aus Neue Frage. Hier wähle ich jetzt aus, Drag and Drop auf Text und klicke auf Hinzufügen. Ich gehe hier auf Fragetitel, da gebe ich ein, Aufgabe Buchung in T-Konto. Gehe zum Fragetext. Klicke ich auf den Pfeil, schalte um auf HTML-Ansicht, kopiere den HTML-Code hinein, schalte wieder um und dann habe ich hier mein T-Konto mit 1, 2, 3 Buchungszeilen und dann hier unten noch die letzte für den Kontenabschluss. So, dann gebe ich hier was vor, also zum Beispiel den Anfangsbestand, dann sage ich, das sind hier 10.000. Und dann trage ich noch eine Buchung im Soll ein, haben wir hier aus der Kasse 500 Euro und auf der Haben-Seite, da haben wir eine Rechnung bezahlt, 2380 Euro. Die Schüler sollen jetzt dieses T-Konto abschließen und dazu habe ich ja hier unten diese Auswahl für die Lücken. Und die trage ich jetzt der Reihenfolge nach ein. Das heißt, man beginnt ja hier mit der Summe der Werteurenseite. Das gleiche hier auf der Gegenseite. Das ist jetzt das Feld 1, Auswahl 1. Und das sind 10.500. Ich teile hier immer ein. Gruppe A wäre ein Konto, Gruppe B wäre ein Betrag. Das heißt, ich mache hier B draus und ich kreuze sie unbegrenzt an. Zum einen ist es hier zweimal drin und zum anderen wird es doch ein bisschen schwieriger für die Schüler. So, dann bilde ich ja hier das Saldo. Das sind 8.120 Euro. Auch Gruppe B, auch hier, mache ich unbegrenzt. Das heißt, das wäre hier dann Auswahl 2. Dann kommt die Auswahl 3. Dann nehme ich das Konto. Das wäre dann 8.010. Lustbilanzkonto, das ist jetzt ein Konto, das weiß ich wie die Gruppe A. Das ist dann für die Schüler einfacher, weil es dann unterschiedlich dargestellt wird und äh, der Schüler kann dann zum Beispiel nicht einen Betrag in ein Konto ziehen oder umgekehrt. So, diese Buchungsteile wäre jetzt eigentlich überflüssig. Ich nehme die aber nicht raus, weil sonst wüsste der Schüler ja schon, auf welche Seite er buchen muss. Dementsprechend möchte ich ihm hier auch die Option geben, etwas einzutragen. Und mache dann hier jeweils. Einmal die 4 für ein Konto und dann einmal die 5 für einen Betrag. So, Ich kann es hier nicht leer lassen hier unten, da würde dann die Fehlermeldung kommen. Und ähm, ich mache das einfach so, dass ich dann dem Schüler den Auftrag gebe, leere Zeilen zu entwerten. Und zwar dementsprechend hier mit dieser Auswahl. So, das ist jetzt die Nummer 4, also ein Konto, Gruppe A. Und dann nochmal für den Betrag haben wir hier Gruppe B. So, jetzt brauche ich natürlich ein paar Lösungen noch, die falsch sind. Die kann ich hier noch zusätzlich eingeben. Jetzt überlege ich mir, gut, der Schüler könnte zum Beispiel Gewinn und Verlust nehmen. Ich muss ihn noch unbegrenzt anklicken. Dann was könnte noch äh, falsch machen? Er könnte einen falschen Betrag nehmen, zum Beispiel. Ja, er könnte zum Beispiel 10.000 minus 500 rechnen. Keine Ahnung, ob das jemand macht, aber jetzt nur mal als Beispiel wäre hier Betrag oder ja, er vergisst vielleicht die 500, das heißt 10.000 biete ich ihm auch noch an und dann biete ich ihm vielleicht noch das Konto selber an ist ja alles schon mal vorgekommen so, auch das unbegrenzt und das unbegrenzt ich könnte noch weiteres hinzufügen, dann wird es noch schwerer werden, aber das äh, lasse ich mal so so, ich schaue jetzt mir mal die Vorschau an, sichern und weiter bearbeiten. Ich mache hier vielleicht mal zwei Punkte draus. Und dann gucke ich mir hier mal die Vorschau an. So, das sieht ja schon mal gut aus. Man sieht hier grau sind jetzt die Beträge und in weiß dann dementsprechend die Konten. Und der Schüler fängt jetzt hier an. Also 10.000 plus 500. Dann zieht er hier diese Beträge rein. Dann zieht er, es muss es Saldo bilden. Dann kann er diesen Betrag nehmen. Gegenkonto wäre dann das Schlussbilanzkonto und den Rest, den kann er dann hier entwerten. So, dann tue ich hier mal Absenden und Beenden. Und dann heißt hier die Antwort ist richtig. Also sieht gut aus. Dann wollen wir das, mal ganz, das Ganze mal in Live ausprobieren. Das heißt, ich beende hier diese Vorschau. Ich Gehe auf Änderungen speichern. Ich gehe zu meiner Aufgabe und gehe auf Vorschau ansehen. So und jetzt mache ich vielleicht mal absichtlich ein paar Fehler rein. Das heißt, ich buche hier Gewinn und Verlust. Dann buche ich hier nur die 10.000. Mache ich hier vielleicht mal 10.500 raus. Dann buche ich hier oben ja, das machen wir mal richtig und. Den Rest entwerte ich hier und dann buche ich hier vielleicht nochmal SPK. Nochmal hier 9500. Also natürlich völliger Quatsch. Mache jetzt mal abschließen und gehe auf Abgabe. Und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Also hier das Falsche wird hier falsch angezeigt. Und das Richtige wird richtig angezeigt. Genau.